In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Wolfram Alpha Funktionen ableitest. Zuerst zeige ich dir die erste und zweite Ableitung, dann höhere Ableitungen. Normalerweise ist der Unterschied zwischen dem Eingabemodus in natürlicher Sprache und dem mathematischen Eingabemodus klein. Bei Ableitungen jedoch ist es anders. Im mathematischen Eingabemodus können wir nur die erste oder die zweite Ableitung einer Funktion berechnen. Um in den mathematischen Eingabemodus für Ableitungen zu kommen, klicke ich auf den Button mit dem geschwungenen D und dem Integralsymbol. Die ersten zwei Buttons von links sind für Ableitungen, bei denen die Funktion von einer Variable abhängt. Der dritte bis fünfte Button von links sind für partielle Ableitungen, bei denen die Funktion also von mehreren Variablen abhängt. Das kommt in einem späteren Video. Um die Ableitung der Funktion f von x gleich x hoch 3 plus 2x zu berechnen, klicke ich auf den ganz linken Button. Dadurch erscheinen im Eingabefeld zwei Quadrate, die gefüllt werden müssen. In das blaue Quadrat gebe ich den Namen der Variable ein, in unserem Beispiel x. Dann schreibe ich in das gelbe Quadrat die Funktion, die abgeleitet werden soll, also x hoch 3 plus 2x. Nachdem ich die Return-Taste betätigt habe, Zeigt Wolfram Alpha die Ableitung in dem Ausgabefeld Derivative an. Zusätzlich wird der Graph der Ableitungsfunktion noch im Plot visualisiert. Um die zweite Ableitung von f von x gleich x hoch 3 plus 2x zu berechnen, gehen wir genauso vor. Allerdings klicke ich diesmal auf das zweite Symbol von links. Erneut gebe ich zuerst die Variable ein, nach der ich ableite, also x, und dann die Funktion, die abgeleitet wird, also x hoch 3 plus 2x. Wolfram Alpha zeigt als Ergebnis die zweite Ableitung, also 6x, und deren Kraft dann im Ausgabefeld an. Sobald wir höhere Ableitungen berechnen wollen, stoßen wir jedoch an die Grenzen des mathematischen Eingabemodus. Für die dritte Ableitung oder noch höhere Ableitungen, verwenden wir natürliche Sprache. Auf Englisch heißt Ableitung Derivative, wie wir ja schon in der Anzeige der Ableitung gesehen haben. Indem wir nun First, Second, Third, Fourth und so weiter vor das Kommando derivative of setzen, berechnet Wolfram Alpha die entsprechende Ableitung. Um beispielsweise die dritte Ableitung der Sinusfunktion zu berechnen, schreibe ich in das Eingabefeld third derivative of sinus von x. Und du siehst, das Ergebnis ist minus cosinus von x. In diesem Video habe ich dir gezeigt, wie Ableitungen mit Wolfram Alpha berechnet werden. In den meisten Fällen wird der mathematische Eingabemodus genügen. Spätestens ab der dritten Ableitung müssen wir jedoch natürliche Sprache benutzen. Ich persönlich benutze immer die Eingabemöglichkeit über natürliche Sprache, auch für die erste und zweite Ableitung. Probiere doch einmal aus, was für dich angenehmer ist. Mathematischer Modus oder natürliche Sprache? Was bevorzugst du?